Moin, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Metalizer. Zugehendermaßen, es gab jetzt längere Zeit kein Video bei mir auf dem Kanal. Das hat aber auch gute Gründe gehabt. Welche das sind, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Ich habe aber auch gleichzeitig gute Neuigkeiten für euch. Zumindest, falls ihr Fans vom Landwirtschaftssimulator seid oder es noch werden möchtet. Denn ich konnte bereits jetzt die neue Version für knapp 60, 70 Stunden testen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt so: Hä, warum darf denn der Metalizer mit seinem kleinen YouTube-Kanal schon den neuen Landwirtschaftssimulator spielen und nicht irgend ein großer YouTuber oder ein Influencer oder ein Streamer oder so. Das ist natürlich richtig. Ich habe das Ganze aber im Rahmen meiner Tätigkeit als freier Autor für die GameStar gemacht. Und zwar wird es ein Sonderheft zum landwirtschafts 22 geben von der GameStar. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Beschreibung vom Video. Das Sonderheft wird drei Tage dem Release des landwirtschafts 22 erscheinen, also am 19. November. Und in diesem Sonderheft wird es super, super viele Guides geben, ähm, Hintergrundwissen zum Landwirtschaftssimulator und noch vieles, vieles mehr. Kann ich euch wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Äh, da werden auch noch mal die ganzen neuen Features vorgestellt und auch wie die Tierzucht funktioniert, wie die Vorbereitung des Feldes funktioniert, wie die Forstwirtschaft funktioniert und so weiter und so fort. Also alles, was ihr im Prinzip zum neuen Teil wissen müsst. Und ja, ich hatte die große Ehre und die große Möglichkeit auch, dementsprechend an diesem Sonderheft mitzuwirken, was mir super, super viel Freude bereitet hat. Und ja, ich war natürlich nicht der Einzige. Auch andere waren daran beteiligt. Die gesamte Liste der Autoren seht ihr nachher im Sonderheft. Nur so viel sei verraten. Einige, die mal auf Twitch zuschaut haben, werden vielleicht den einen oder anderen auch im Heft dann wiedersehen. Unter der Marco, der gute Hidan war mit dabei. Carvon, der YouTuber Carvon, ja, YouTuber-Streamer Carvon. Ähm, hat auch mitgewirkt, Madlax hat mit, mitgewirkt, aber auch noch andere Autoren, unter anderem auch Christian Schwarz. Der hat schon äh, eine exklusive Preview für die GameStar geschrieben, der hat knapp 40 Stunden im Spiel verbracht und äh, den Link zu der Preview verlinke ich, euch auch, äh, verlinke ich euch auch unten in dem Video. Ich würde natürlich wahnsinnig gerne jetzt schon viel, viel mehr zum landwirtschafts 22 erzählen, was da alles kommt, denn das wird wirklich großartig. Äh, aus meiner Sicht ist der neue Teil oder macht der neue Teil einen riesen, riesen, riesengroßen Sprung. Nicht nur, ähm, was die Features den Umfang angeht, sondern auch die Grafik ist nochmal deutlich überarbeitet worden. Es gibt viele, viele Features unter der Haube, ähm, die neu dazugekommen sind. Und ähm, genau, deswegen macht dieses Sonderheft eigentlich auch so viel Sinn. Denn ähm, die Tutorials im landwirtschafts Simulator waren bisher ja immer so relativ einfach und schlicht gehalten. Und wenn ihr halt den landwirtschafts Simulator 22 dann spielen werdet zum ersten Mal, dann werdet ihr wahrscheinlich auch schnell merken, dass ihr dieses Sonderheft eigentlich dringend braucht. Wir haben uns intern, also jeder, der mitgewirkt hat am Sonderheft, hat halt unzählige Stunden bereits schon im Landwirtschaftssimulator verbracht, in dem neuen Teil. Und er ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Aber es macht unfassbar viel Spaß. Die einzelnen Features greifen sehr, sehr gut ineinander. Also Allein die Produktionsketten machen nochmal so, so viel mehr her. Es macht so viel Spaß, damit zu spielen und die auch mit zu integrieren ins eigene Spiel. Äh, genauso wie die Jahreszeiten. Es macht einfach unfassbar viel Spaß und äh, lohnt sich wirklich sehr. Und äh, genau, deswegen, das wollte ich einmal loswerden. Also es wird dann auch wieder Tutorial-Videos bei mir geben, äh, wie beim 19. Teil schon. Also ich dir ein bisschen erkläre, wie funktioniert die Kuhzucht, äh, wie funktioniert die Schweinezucht, wie funktioniert die Lage eigentlich. Die Videos wird es geben, die würde ich euch gerne auch jetzt schon zeigen. Äh, aber ich darf es halt noch nicht. Aber äh, spätestens zum Release wird es dann die Videos bei mir auf dem Kanal auch geben geben und die Videos sind dann eine sehr gute Ergänzung zum Sonderheft selbst. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr sowohl Bock auf die Videos habt, als auch auf das Sonderheft und natürlich auch auf den landwirtschafts 22. Der wird nämlich wirklich, wirklich gut. Genau. Warum gab es jetzt keine Videos bei mir so lange Zeit auf dem Kanal? Ihr könnt es vielleicht euch ein bisschen denken. Ich hatte letztes Jahr im Oktober die Möglichkeit bekommen, für meine MMO zu schreiben. Das Ganze passiert über einen Zuschauer bei mir im Stream, der damals schon als freier Autor für meine Mo geschrieben hat, der gute Blind Warlock. Auch noch ein großes Dank an dieser Stelle, dass ich die Möglichkeit bekommen habe. Und meine Mo gehört zu wbedia Und wbedia ähm, ist auch die Firma hinter der GameStar. Ja, nachdem ich halt so ein bisschen über Fallout geschrieben hatte, hatte ich dann die Möglichkeit, Cyberpunk Guides zu verfassen für die GameStar. Das habe ich dann auch wahrgenommen im Dezember, also im November, Dezember. Naja, und wie es dann halt so kam, ähm, im März bin ich dann komplett zur GameStar gewechselt äh, als freier Autor. Habe da ein bisschen im Newsroom gearbeitet, habe die ersten Tests gemacht, habe die ersten Guides geschrieben. Und ich bin wirklich unfassbar dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeit, die ich da bekommen habe. Ja, seit 1.10. bin ich jetzt quasi fest angestellt allerdings nicht mehr... In der Redaktion, sondern als äh, Produktmanager und technischer SEO. Das nur so am Rande. Aber dadurch haben sich auch meine Arbeitszeiten so ein bisschen gewandelt. Und ich kann jetzt halt wieder ein bisschen mehr planen, ich kann wieder ein bisschen mehr vorausschauen. Äh, und dementsprechend kann ich auch wieder ein bisschen mehr Videos machen. Und ich hoffe auch, dass ich demnächst mal wieder Livestreams machen kann. Aber wie gesagt, durch den Landwirtschaftssimulator 22 habe ich einfach gemerkt, wie viel Bock ich darauf habe, einfach wieder ein bisschen mehr Content zu liefern. So und. Die nächsten Tage werde ich jetzt noch mal ein bisschen schreiben fürs Sonderheft und sobald der Release vom Landwirtschaftsmonteur 22 dann ist, wird es auch wieder Videos von mir geben. Aber das nur mal so als Info für euch am Rande. Äh, dementsprechend ja, ich bin mega happy, dass es gerade alles so geklappt hat, so gelaufen hat. Äh, das letzte Jahr war dementsprechend nicht einfach, aber so langsam, so langsam wird es besser und ich fühle mich mega mega wohl. Ähm, und genau, ich möchte halt einfach für euch eben auch, also wie ich Videos mache, gerade Tutorial-Videos, möchte ich einfach die bestmöglichen Ergebnisse liefern und äh, euch damit helfen. Und ich freue mich über jeden Kommentar, den ich in, unter den Tutorial-Videos auch zum 19er halt bekomme. Wo ich würde da halt sagen, so, ey, super für das Video, ähm, gerne auch Kritik, Feedback, also schreibt es gerne unter die Videos rein, da freue ich mich mega drüber und ich versuche mich da natürlich dann auch äh, stetig zu verbessern und weiterzuentwickeln. Deswegen, ähm, wie gesagt, Sonderheft, Landwirtschaft 22 äh, das Ganze wurde oder der Chefredakteur da quasi wie zum Leiter vom Sonderheft des Martin, Martin Deppel äh, Auch da nochmal ein großes Danke für die Möglichkeit, dass ich da mitschreiben durfte. Ähm, es bedeutet mir einfach wahnsinnig viel, nicht nur irgendwie als, als Fan der Serie, sondern generell. Ähm, es macht einfach unfassbar viel Spaß das Schreiben äh, und dementsprechend, genau, freue ich mich drauf. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Alle Artikel auch von mir zum Landwirtschaft 22, wie gesagt, unten in der Beschreibung vom Video. Das Sonderheft kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Zwischendurch im Video habt ihr ja schon mal so ein paar Bilder gesehen. Das sind mal die Bilder, die ich dann die auch von Giants freigegeben wurden. Und genau, dementsprechend freue ich mich darauf, was die Zukunft so bringt. Ich hoffe ihr auch. Wenn es etwas gibt, wo ihr jetzt sagt, hey Landwirtschafts-19, da habe ich irgendwie ein Tutorial von dir vermisst, Metalizer. Wird es das in 22er auch geben? Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein dann schaue ich, dass ich dieses Tutorial-Video dann für euch auch mache. Und wie gesagt, im Sonderheft wird es auch eben noch ganz, ganz, ganz viele Guides geben, die euch sehr helfen und auch noch so ein paar andere kleine Überraschungen, gerade was so die Produktionsketten angeht und so weiter und so fort. Es gibt auch zum Sonderheft selber, wird es nochmal eine spezielle, spezielle Traktorlackierung geben. Und zwar Black Beauty von Fans. Kann ich euch auch wärmstens ans Herz legen, das ist ein super cooles Teil ja, dementsprechend würde ich sagen, danke fürs Einschalten, bleibt gesund und wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke fürs Einschalten, euer Metalizer.